Zunehmende Digitalisierung bedeutet auch, diejenigen, die gerade anfangen, groß zu werden, Erfahrungswerte zu sammeln im Berufsleben, im Schulischen, die werden in der kommenden Zeit intensiver mit IT-Sicherheit zu tun haben, folglich auch mit IT und Schlüsselpositionen einnehmen, indem es essentiell ist, sich damit befasst zu haben. Hinzu kommt, wir als junge Generation haben IT bzw. alles, was damit zu tun hat, als Selbstverständlichkeit äh, betrachtet, weil es eben seit der Geburt da war.